Ja, bringen wir es hinter uns. Ähm, ich habe keine Folge. Die Datei wurde in OBS beschädigt. Und deswegen kommt heute nur dieses Video. Morgen sollte wieder ein normales Video kommen, wenn die Datei nicht auch beschädigt wird. Man weiß es nicht. Ähm, deswegen hoffe ich, ihr habt Verständnis. Ihr könnt, wenn ihr wissen wollt, was wir unbedingt gemacht haben, könnt ihr einfach bei Philipp vorbeischauen. Sein Video wird jetzt hier wahrscheinlich als so ein kleines Ding verlinkt sein oder so. Und dann entschuldige ich mich dafür und hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, ne? Adios.